Es gibt hier diesen Artikel. Ihr könnt es lesen. Das ist jetzt vor acht Tagen erschienen. Kennedy-Mord. Attentäter sprach mit KGB-Agenten. Lee Harvey sprach vor dem Attentat mit einem KGB-Agenten. Die US-Regierung hat weitere bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente zur Ermordung des früheren Präsidenten Kennedy freigegeben. Insgesamt knapp 1500 veröffentlicht. Teilte das US-Nationalarchiven mit. Darunter sind zahlreiche Unterlagen, deren Veröffentlichung der geheimdienst C bisher unter Verweis auf Gefahren für die nationale Sicherheit nie freigegeben hätte. Und darunter auch eben, dass Oswald, ja, Verbindungen zur KGB hatte, weil er in Moss, Mexico City, die sowjetische und kubanische Botschaft besucht haben wollte. Brand new, ganz neu, jetzt aufgetaucht, neue Geheimdokumente. So liebe Freunde, jetzt gibt's es nur ein Problem liebe oe 24 Journalisten und alle Journalisten. Es gibt einen Vortrag von mir, den schauen wir uns jetzt an. Und da erwähne ich das lustigerweise schon. Ja? Also, ja, wieso, habe ich das, wieso habe ich das gewusst? dass der, Es war aber nicht der echte Auswahl. Ja? Es gab mehrere Auswahls. Aber warum wusste ich das schon vor zwei Jahren, was jetzt in den brandneuen Dokumenten steht? Das werden wir uns jetzt anschauen. Also, feiert schön Weihnachten und genießt den Vortrag jetzt von mir. Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem Out of the Box The False Flag Special Vortrag. Ich habe ja versprochen, mal jetzt mehr Vorträge auch zu bringen und anhand da meiner Greenscreen Wall werde ich euch da jetzt ein paar Sachen bringen. JFK, der Anschlag, der Staatsstreich gegen den damaligen US-Präsidenten John Fitzgerald Kennedy, er war der 35. Präsident der Vereinigten Staaten hat natürlich äh, für einige Irritationen gesorgt und sorgt bis heute für Irritationen als auch Spekulationen. Es gibt diverse Theorien von die Mafia war es bis hin äh, CIA, FBI, alle möglichen waren es. Ähm, in diesem Video werde ich versuchen euch zu erklären wer wirklich hinter der Ermordung Kennedy steckt und äh, welche Rolle Oswald bei dem Ganzen spielte. Es gibt ja Leute, die behaupten, Oswald wollte Kennedy retten. Das ist natürlich absoluter Nonsens, da Oswald über den genauen Plan, was die Ermordung Kennedys angeht, nicht eingeweiht war. Das weiß man aus diversen Papieren, FBI-Papiere, wenn man die genauer studiert. Ähm, Oswald es gab jetzt zwei Oswalds. Es gab einen Mann, der sich als Lee Harvey Oswald ausgegeben hat, der auch in, äh, Mo, äh, in, in Kuba war, äh, der auch in äh, Lateinamerika war und dort in der russischen Botschaft rumgepoltert hat und gemeint hat, er müsste jetzt sofort... Ja, ganz neu. Was sage ich dann Nach zwei Minuten habe ich schon den ganzen OE24 Super-Recherche zerschossen. Das ja? ist <lacht> so blöd gelaufen jetzt, oder? Ich ja, habe schon gesagt, wieso habe ich das gewusst? Bin ich als Special CIA Agent? Ja? Oder habe ich die neuen brisanten Geheimdokumente schon vor zwei Jahren gehabt? Na, da, geht's scheißen. Da? Schauen wir uns nochmal an. Da, ja? Was ist da? Die neuen Super-Dokumente. Ja? Na, weiter. Ein Visum erhalten für ähm, Russland da ja unter lebensbedrohlichen Umständen momentan leben müsste. Das war aber der falsche Lee Harvey Oswald, denn es gab ja auch einen, der sich als Leon Oswald ausgegeben hat. Und Leon Oswald, das war Lee Harvey Oswald. Ja? Der wurde immer Leon genannt. Das weiß man, wenn man ähm, diverse Bücher anderer Leute liest, ja, zum Beispiel äh, das Buch von Sam Giancana, dem einstigen Mafia-Granten, der ja bei der Ermordung Kennedy eine wichtige Rolle spielte. Denn vergessen wir mal nicht. Da müssen wir jetzt in der Historie ein wenig noch zurückgehen. Äh, als Kennedy Präsident wurde, hat die Mafia eine wesentliche Rolle gespielt. Die Mafia hat vor Wahllokalen gestanden und die Leute quasi mehr oder weniger bedroht, kann man ja eigentlich sagen, Kennedy zu wählen. Da sein Herausforderer Richard Nixon eigentlich der haushohe Favorit war. Am Ende gewann Kennedy. Aufgrund der Unterstützung der Mafia, die eben Leute vor Wahllokalen postiert haben, um die Leute einzuschüchtern. Das ist mittlerweile bewiesen. Also so wurde Kennedy Präsident und äh, hat natürlich seinen Bruder Bobby Kennedy in, mit in sein, äh, seinen Stab geholt als Justizminister. Doch Bobby Kennedy war eigentlich weniger, Just er war Justizminister, aber er übte auch gleichzeitig mit der weniger das Amt des Außenministers aus. Ja? Also in mehreren äh, Fällen war Bobby Kennedy auch sowas wie eine Art Außenminister, ja. Zum Beispiel erinnern wir uns an die Affäre, als die Russen mit ihren Schiffen äh, Kuba mit Atomwaffen beliefern wollten. Ähm, da hat Bobby, also Robert K Kennedy, eine richtige, wichtige Rolle gespielt, da er eigentlich ausschlaggebend war, mit seinem Bruder zu drängen, mit Khrushchev, geheim zu kommunizieren, ja? das lief alles über Bobby. Bobby war der Mittelsmann, also hat er eigentlich wirklich die Rolle des Außenministers eingenommen und das hat natürlich einigen Generälen nicht geschmeckt, denn die wollten ja unbedingt Krieg mit Kuba haben, wie man weiß, wie man heute weiß und wie man eigentlich in der Geschichte weiß. Und ich setze mich ein bisschen bequemer hin, Entschuldigung. So, jetzt war es so, Kennedy war Präsident und hat dann eigentlich die Wahlversprechen, diese Zuckern für die Mafia nie eingelöst. Womit er sich nicht nur jetzt den äh, Zorn der Generäle oder einiger hochrangiger Generäle, die einen Krieg forcierten gegen Kuba, äh, auf sich zog, sondern auch den der Mafia. Sam Chancana, wenn man die Memoiren liest, die eigentlich also sein Bruder auch mitgeschrieben hat, der Bruder von Sam Giancarna, dann weiß man eigentlich heute schon so gut, wie fix wer die Mörder von John F. Kennedy waren. Es war ein Komplott zwischen Mafia, FBI, CIA, Secret Service. Denn nur die konnten es zusammen schaffen, das im Nachhinein zu verduschen. Denn jemanden zu ermorden ist eine Sache. Aber dann im Nachhinein das Ganze so zu vertuschen und auch medienmäßig so zu vertuschen, dass falsche Fährten gelegt werden, das gelingt nur mit Hilfe von Diensten und wir wissen ja, die Dienste hatten stets oder haben auch bis heute. Da muss man nur die Operation Mockingbird erwähnen, die zwar später war, aber eben erst später bekannt wurde. Auch Zuvor hat man immer wieder in Medien Geheimdienstleute gehabt. Ja. Seit eigentlich Ende des Zweiten Weltkriegs ist es Usus, dass bei den allen halt so Leitmedien an den Schlüsselpositionen Geheimdienstleute sitzen. Auch bei uns in Europa. So, jetzt war es so, die Schiffe haben abgedreht und das war natürlich ein Riesenerfolg. Kennedy wurde da als Friedensengel gefeiert. Doch de facto muss man sagen, das war schon eines seiner Todesurteile. Ein weiterer Grund war natürlich, dass er den Silberdollar einführen wollte. Also, er wollte die Fed entmachten, er wollte sein eigenes Geld, das ist heißt nicht er sich, aber er wollte, dass die amerikanische, der amerikanische Staat wieder sein eigenes Geld drucken kann und damit die FED entmachtet wird. Die FED ist ja nachweislich im Besitz, im Privatbesitz einiger Familien. Und da muss man kein antisemitischer Verschwörungstheoretiker sein, um einfach das zu erwähnen. Denn eine Familie Rockefeller, eine Familie Warburg, das sind alles keine Juden. Und die sind da mit drinnen und haben dieses Betrugssystem, Fiat Money, mit Rothschild und anderen Familien, Goldman und Sachs, etc. 1913, auch sehr clever, nach lange, eigentlich schon fast schon Jahrhundert Lange-Vorbereitung endlich durchgebracht. Denn schon äh, 1513 versuchte die Familie Rothschild über die Bank von England Einfluss zu gewinnen, um eben das Geldmonopol an sich reißen zu dürfen. Das misslang damals, doch 1913 gelang es unter Präsident Woodrow Wilson, bekanntlich, das wissen die meisten von euch. Und so schaffte man es äh, eben 1913, einige Muckeln aus die Titanic-Versenkung auch da eine Rolle spielte, denn da waren einige Bankiers an Bord, die eigentlich gegen die, diesen Federal Reserve Act gewesen wären. Ja, aber wir sprechen jetzt hier im Konjunktiv. Denn ähm, dafür gibt es eigentlich nur wenig brauchbares Material. Ja? Also es gibt jetzt nichts Schriftliches, wo der Herr äh, Astor schreibt, ich bin gegen äh, die Fed oder gegen die Pläne, die einige. Das hat er ja, dafür gibt es keine validen Aussagen. Das sind halt Gerüchte, die halt so die Runde machen. Aber Fakten gibt es halt keine. Und die wenigen, die es gibt, sind eh mehr Indizien als wirklich Fakten. Aber egal. So, Kennedy war ja auf Wahlkampftour 1963 und eigentlich plante man ihn schon zuvor in Houston, auch in Texas, äh, zu erschießen. Doch dann hat man sich für Dallas entschieden. Und ähm, das war kurz danach war ja da auf Tour in Texas und Texas war natürlich und ist ja bis heute republikanisches Stammgebiet. Also da hatte er es natürlich nicht leicht, vor allem als IRE hatte er es sowieso schon mal doppelt schwer, da er immer wieder aufgrund seiner irischen Herkunft belächelt und, und, und verarscht wurde, und gerade von gewissen Kreisen und vor allem auch von gewissen Stamm. Wählern der Republikaner. Ja? Also er hatte, es war nicht gerade ein Heimspiel, dieser Auftritt in Texas allgemein. Ja, so ist er halt äh, dann in Dallas gelandet, also genau genommen in Fort Worth ist die Maschine gelandet und dann ist er in seine Lincoln-Limousine gestiegen und da hat man sich ja dafür entschieden, das Dach abzunehmen. Das war eine Entscheidung, die angeblich der Präsident selbst getroffen hätte, um ein wenig volksnäher zu wirken. Was allerdings nicht von Kennedy selbst bestimmt wurde, war dass das Sicherheitspersonal, denn hinten hätten zwei Secret Service Leute stehen müssen, das waren so Stehplätze auf dieser Limousine. Und die wurden abgezogen. Da gibt es auch Videomaterial, wo man sieht, die wollen gerade aufsteigen bei der Abfahrt. Und da gibt es von hinten die Anweisung, no, no. Ja, die wurden zurückgepfiffen. ja Denn wären die beiden da wirklich gestanden, hätten sie ein Body Shield, einen, einen, einen, einen Körperschutz, einen, quasi ihre Rolle als Bodyguard wahrgenommen. Dann wäre der Schuss von hinten, die ersten Schüsse von hinten, die aber eh nicht tödlich waren, ähm wären dann an die Bodyguards gegangen. Der tödliche Schuss kam natürlich von vorne. Das wurde auch in dem Oliver Stone Film äh, sehr gut äh, mitgekündigt. Und jetzt vor allem auch in der Oliver Stone Doku, die ich allen nur empfehlen kann. Also... Ähm GFK We Cited From the Looking Glass und ich nehme an, dass genau diese Kampagne, die ich da jetzt vorher gezeigt habe, diese angeblich neuen CIA-Dokumente, die der Manu da gleich nach drei Minuten in seinem Vortrag äh, auch schon wusste, ja. Also ist der Manu jetzt äh, im, im, im CIA-Archiv? Ja? Hat der Manus Zugang zum CIA-Archiv oder sind das jetzt einfach nur voll die uns verarschen wollen?